Die Jugendlichen sind auf TikTok. Was heisst das für Berufsbildung? Mein heutiger Gast ist Lale Goban. Sie ist Expertin für Social Media und Digital Marketing beim Lehrstellenportal Justi. Und ich bin Marc Purchet und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi hey Lale, schön bist du da. Hoi hey Marc. Bevor wir zum Thema kommen, wir beide kennen uns ja, wir arbeiten zusammen für das Lehrstelle Portal Justi. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, kannst du kurz erklären, was machst du genau in deinem Alltag? Genau, ich habe sehr viel mit Social Media zu tun. Ich bin zuständig für die verschiedenen Kanäle, die wir haben, sei Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok. Und... Natürlich für die internen Kampagnen, sowie aber auch für die externe Kampagnen. Das heißt für unsere Partner und Partnerinnen. Und ich schaue auch, dass das organisch läuft. Sehr gut. Ja, TikTok ist ein grosses Thema. Etwas, das viele Leute beschäftigt, auch aus der Berufsbildung aktuell. Und wir wollen das Ganze heute ein beleuchten. Wir wollen zusammen herausfinden, was das Verhalten der Jugendlichen auf TikTok genau bedeutet für die Berufsbildung. Für das wollen wir zuerst Allgemein TikTok ein bisschen anschauen und gerade jemand, der nicht aktiv ist auf TikTok, wie kann man sich das Portal vorstellen? Dann wollen wir jetzt auch zusammen herausfinden, ob für Berufsbildung im Allgemeinen TikTok spannend kann sein ob da Berufsbildung kann profitieren von TikTok profitieren kann. Und wir werden auch herausfinden, konkret, ob jetzt ich als Lehrbetrieb auch kann meine Lehrstellen besser besetzen mit TikTok, ob das auch eine Auswirkung kann haben kann. Ja, Lali, vielleicht mal. Zum Start, wie funktioniert das Tool, wie kann ich mir das vorstellen, was passiert da auf TikTok? Genau, also was natürlich mega spannend ist bei TikTok ist, dass es eigentlich ein reines Video-Tool ist. Das heißt, man kann eigentlich wie bei den anderen sozialen Medien ein Profil haben, einen Kanal haben sozusagen und dort selber Videos posten. Muss man aber nicht, man kann das ähm, eigentlich auch nur konsumieren, was auch viel machen. Aber grundsätzlich hat man wie so eine Pinwand oder eine For-You-Page heißt das bei TikTok, wo man Videos sieht von anderen kreativen, Creators und kann da eigentlich stundenlang einfach Videos schauen. Ja, du das sagst heißt stundenlang und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Creators. Ich habe mir einfach einmal im Vorhinein ein bisschen aufgeschrieben, was es alles gibt. Es gibt ja sehr viele Musikvideos, Tanzvideos, Schminkvideos. Ich denke aber auch zum Beispiel Lernvideos. Mhm. Und ich denke, generell kann man sicher sagen, es hat sich etabliert, TikTok. Ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. Ähm, weltweit hat TikTok monatlich eine Milliarde aktive Nutzer. Dann in der Schweiz im 1,7 ähm, Millionen Nutzer und die Tendenz steigend. Und ich denke, was besonders spannend ist auch für unser Gespräch heute, ähm, der Großteil der den Nutzern ähm, ist ein Teil der Generation Z und das ist ja die Generation, Jahrgang 1995 bis 2010, also die Jugendlichen, die auch Lehrstellen suchen. Mhm. Und ich glaube, darum ist es besonders spannend, das Portal genau hier anzuschauen. Jetzt hast du gesagt, man hat wie eine, wie eine Pinwand auch. Was ist so der, der Ursprung oder was ist die Grundidee von TikTok auch gewesen, oder ist immer noch? Genau, also sie haben, so wie es mir ist, ähm, haben sie eigentlich wie wollen eine Welt kreieren, wo man sich ein bisschen verlieren ein weg vom Alltag, aber wo man sich vor allem eigentlich ähm, von humorvollen Videos umgeht. Also es geht eigentlich darum, dass äh, TikTok einem Menschen in einer, in einem Zeitraum ein gutes Gefühl gibt. Ähm, aber schon ein auch eine Parallelwelt, kann man sagen. Ja, denke ich schon auch. Und du sagst, also Spass und Unbeschwertheit, ist das auch ein bisschen im, im Fokus? Also vielleicht auch weniger Sinnhaftigkeit? Ähm, ja, ich, ich sehe schon auch viel, dass, dass Humor eigentlich das ist, was am meisten zieht auch. Ähm, das heisst, die Leute haben es gerne, wenn sie lachen können, wenn sie wenn sie kurz entfliehen aus eigentlich der vielleicht ein bisschen ernsteren Welt, in der sie so drin sind, also im Alltag. Ist, ist das auch der Grund, wieso TikTok immer beliebter wird? Oder vielleicht auch, dass in Zukunft, wie TikTok in Zukunft, dass Instagram zum Beispiel den Rang ablaufen dass man sagt, äh, TikTok ist dann wirklich so ein bisschen der Marktführer? Oder? Kannst du dir das vorstellen? Ja, es ist eben noch spannend, weil ähm, Instagram passt sich ja immer gerade an. Also sobald Stories bei Snapchat sind hat Instagram auch Stories eingeführt und sobald das ganze Thema TikTok auftaucht, ist, haben sie die Reels eingeführt. Das heißt sie probieren sich eigentlich immer anzupassen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, ähm, dass TikTok sehr weit vorne wird mitspielen wird und eventuell natürlich auch das ganze Thema Instagram in den Hintergrund stellen so wie das mit Facebook passiert ist. Gibt es etwas, das TikTok sich daher immer anders macht als die anderen? So ein wenig Merkmal? Ja, was halt bei TikTok ist, ist man hat auf einem Bildschirm, also wenn man das Handy in der Hand hat und TikToks schaut, hat man immer nur eins Video. Das heißt, man wird nicht abgelenkt von anderen Sachen. Man kann ähm, nicht so halbe zwei Posts gleichzeitig sehen oder so, sondern es ist immer ein Video im Fokus und man hat eigentlich wie der ganze Gedankengang oder halt alles, was man sieht, ist ein Video. Also mehr Fokus auf etwas, aber gleichzeitig auch in kurzer Zeit sehr viele verschiedene Inhalte. Kann man es so zusammenfassen? Ja, also ich meine, ähm, man hat schon auch pro Video 15 bis 15 Sekunden Zeit, 30 Sekunden Zeit oder 60. Mittlerweile sind es sogar glaub, bis zu so drei Minuten, die man aufnehmen kann. Ähm, eben, es ist ein bewegtes Bild, aber ähm, man hat halt wieder ganz Fokus auf einen Creator. Ähm, jetzt, ist ja jetzt ist ja TikTok inner wirklich jugendlich. Es gibt einem ein, bisschen ein unbeschwertes Gefühl, das Ganze. Aber siehst du auch ein bisschen vor, dass in Zukunft vielleicht TikTok noch ein bisschen mehr erwachsener wird und vielleicht auch mehr Firmen kommen, dass noch mehr Werbung gemacht wird und so TikTok halt auch das Ganze unbeschwerte verliert? Ja, also ich sehe einen sehr guten Punkt, den du erwähnt hast, weil das Ganze schon ein bisschen ähm, anders ist als dort, wo ich TikTok zum ersten Mal abgeladen habe. Das war nämlich im 19. Dezember gewesen. und auch seit der Pandemie hat das schon einen mega Umschwung gehabt. Das heisst, es sind viel mehr auch Influencer drauf, die nicht von der TikTok-Welt kommen, sondern von Instagram kommen. Ähm, Bloggerinnen, die natürlich all mittlerweile ein älter sind. Ähm, viele Firmen, die dazugekommen sind und darum, klar, es gibt natürlich so ein bisschen einen Umschwung in die älteren Generationen, aber ich würde sagen, wenn man in einem richtigen Algorithmus drin ist, dann kann man sich auch von dem Unbeschwerten bedienen lassen. Okay, sehr gut, aber gleich hat sich schon ein bisschen verändert. Ich hoffe, es kann auch etwas beitragen zu der Berufsbildung und das werden wir jetzt auch ein bisschen neuer anschauen. Ähm, Generell siehst du auch das Potenzial, dass sinnvollere Inhalte, ich sage jetzt sinnvoll im Sinne von Inhalten, wo man auch etwas lernen kann, etwas vielleicht Neues daraus gewinnen kann, haben die auch das Potenzial auf TikTok, dass die genug Beachtung bekommen von den Jugendlichen? Unbedingt. Also, ich meine, Lernvideos sind auch ein riesen Trend auf TikTok. Es ist nicht nur ähm, Humor an sich. Lernvideos werden aber zum Glück auch immer ein bisschen auf eine coole und lässige und lustige Art und Weise übergebracht. Äh, das heisst aber auch, und ich. Bin auch, ich gehöre auch zu den Leuten, die Sachen, wenn sie es visuell gesehen Beispiel viel besser merken können. Es gibt sogar Mathe-LehrerInnen, die Mathe-Aufgaben erklären etc. und darum ein mega großer Mehrwert, auch wenn, wenn man etwas lernen will. Wenn ich jetzt aber früher in der Schule gelernt habe, habe, ich vielleicht drei, vier, fünf Seiten und das innerhalb von der Stunde immer wieder gelesen und auswendig gelernt. Wie kann denn ein Jugendlicher überhaupt, ich sage 1-2 Stunden, wenn er 50-60 Videos konsumiert, kann er sich die Inhalt überhaupt noch merken? Es gibt ja zum Glück die Funktion, dass man sich liken kann und dann immer wieder kann anschauen kann, weil das abgespeichert wird auf dem Profil. Sprich, wenn man da nochmal zurückgehen will und nachschauen wie das der Mathelehrer zum Beispiel gerade gemacht hat, dann, kann, dann besteht die Möglichkeit immer. Ähm, klar, wir leben mega in einer Gesellschaft, in der man die ganze Zeit von visuellen Reiz auch... Ähm, gestört ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, wo man viel visuelle Reiz konsumiert und da ist es glaube ich auch unumgänglich, dass man gewisse Sachen vergisst. Und jetzt die Jugendlichen generell sind schon, kann man sagen, Fan von TikTok, also es gibt kaum wo nicht auf TikTok ist, gerade so mit 16 als Beispiel. Was glaubst du, aber wieso sind dann oftmals die Eltern sehr kritisch? Sind sie vielleicht zum Teil auch zu wenig informiert? Oder? Ja, es besteht halt natürlich Gefahr, dass die Jugendlichen alles können posten und auch alles oder vieles können konsumieren können. Was natürlich enorm lässig ist, ist, dass TikTok es Auge drauf wirft. Das heißt, sie haben sehr klare und strenge Richtlinien, was ähm, zum Beispiel gewalttätige Videos anbelangt oder Videos anbelangt, wo ähm, Sachen nicht sollten oder dürfen, vorkommen, vor allem für die Jugendlichen. Die werden dann direkt von TikTok selber auch rausgenommen. Darum denke ich, für die Eltern gerade jetzt ist, ähm, was das Konsumieren von den Kind von TikTok anbelangt, Gefahr kleiner als auf anderen sozialen Medien oder im grossen ganzen Web, wo man ähm, natürlich viel eher auf, auf schlechte Inhalte stoßen kann. Stossen. Gut, was macht denn Justi genau auf TikTok? Du hast vorher angesprochen, es sind auch immer wieder Lernvideos im Trend, was also ja ein auch ein gutes Zeichen ist. Aber was machst du denn genau mit Justi auf Justi? Was ist schon unser Ziel? Genau, ähm, also zum einen, wir haben ja eine ganz, ganz lässige Community. Wir haben ganz viele Jugendliche, die ein Profil bei uns haben, die Lehrstellen suchen. Aber ähm, auf TikTok werden wir zum einen uns natürlich nochmal aufzeigen, wie das wir eigentlich sind an den Jugendlichen. Wir sind ja auch all ganz ähm, jung, also das Team ist enorm jung bei Justi und somit auch sehr nahe an der Zielgruppe. Und ich glaube, um das geht es auch, die Nähe zu der Zielgruppe. Wir holen sie dort ab, wo sie drauf sind und können ihnen auf eine Art und Weise, die sie eben auch die humorvolle Art und Weise, die sie eigentlich momentan am liebsten konsumieren, dass man sie auf diesen Kanal mit lustigen, coolen und wertvollen Videos abholen. Und über die humorvolle Art ist aber auch ein Mehrwert vorhanden für die Jugendlichen. Genau, wir schauen auch immer, dass in jedem Video sechs, ähm, der Text, der schon im Video integriert ist, oder aber die Caption unten daran, also der Beschreibung des dem Video, dass ein Teil von beidem, sowie wie auch, oder der Inhalt sicher informativ ist und bieten auch immer unsere Hilfe an oder ähm, zeigen, wo sie Vorlagen, Tipps, Tricks finden können. Und was sind jetzt deine Erfahrungen bis jetzt mit TikTok? Wie reagieren auch die Jugendlichen? Wie also ich muss sagen, für mich ist TikTok natürlich ein, ein enorm großes Highlight. Ähm, ich glaube, wir sind um die richtige Zeit auf den Zug aufgesprungen und haben die Jugendlichen genau dann abgeholt, wenn sie es am meisten gebraucht haben, und zwar halt in der Pandemiezeit. Ähm, wie gesagt, unsere Community ist enorm lässig. Sie kommentieren die ganze Zeit. Ich glaube, auch da die Anonymität, die sie auf TikTok, auch wenn sie auch Profil haben und sogar Profilbilder, ist das nochmal eine ganz andere Welt als Instagram. Also wir haben wirklich pro Video über 100 Kommentare, wir haben mehrere tausend Views pro Video und Likes. Also das Engagement der Jugendlichen ist enorm. Und was schreiben sie in diesen Kommentaren? Also mir einfach nur lustige Sachen, Witz oder ist es auch Ja, was schreibt sie? <lacht> ja, es ist eben noch lässig, weil sie sind selber überrascht, dass sie Jussi auf TikTok finden. Ähm, und darum hast du ganz viele Kommentare, wo dann einfach steht, an ah, was? Justi ist auf TikTok, oder wo sich Kolleginnen markieren oder Kollegen. Und dann schreibt hey, mal einfach Justi. Und dann aber auch ganz viele, die schreiben: hey, Danke euch habe ich meine Lehrstelle gefunden. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Ihr seid die Besten. Oder irgendwie, ihr habt mir so fest geholfen während dieser Zeit. Natürlich gibt es auch kritische Kommentare, aber umso besser, weil schlussendlich tragen uns die Jugendlichen und wir möchten sie so gut wie möglich bedienen, sprich auch wenn sie mal kritisch antworten können wir das aufnehmen und nehmen dann auch direkt Kontakt auf und schauen, dass wir der Schülerin, dem Schüler helfen können. Was glaubst du, wieso sind sie über, überrascht gewesen, Justi zu finden auf TikTok? Ist das weil Justi für die duale Berufsbildung, für Lehrstellen stand und das vielleicht auch ein, ein seriöses Thema aus der Erwachsenenwelt ist? Ja genau, da ist eigentlich schon beantwortet. Also wir sind für, für die Schüler und Schülerinnen natürlich ein Portal, das sie, sie ernst nehmen, wo sie auch brauchen, um ihre Zukunft ein formen. Und dann aber da trotzdem die Mitarbeitenden von Justi auf TikTok zu sehen, ist glaube ich glaube ganz anderes Erlebnis für sie, weil sie uns nicht so kennen. Okay, spannend. Ähm, was du vorher gesagt hast, ist schon ja noch interessant. gefunden. du hast gesagt, auf den Zug aufspringen. Jetzt hast du gesagt, Justi hätte das früher und rechtzeitig gemacht. Es stellt sich aber auch die Frage, muss das oder soll das jede Firma auch machen? Es kann vielleicht auch nicht jede Firma, verständlicherweise. Und darum nimmt es mich natürlich generell ein bisschen Wunder, was sind denn jetzt unabhängig von der Berufsbildung? Was sind für Firmen und was sind für Brands generell unterwegs auf TikTok? Ich fange mal mit der Brand Frage Es hat enorm viel, also von irgendwelchen Schuhen, Marken zu Kleidermarken, ähm, wie auch Banken etc. Also es hat wirklich die Sachen, die Deutsche Bahn zum Beispiel oder Duolingo, also wirklich viele, viele, viele Brands, die mittlerweile auf, auf TikTok getroffen sind. Ähm, nein, es muss nicht jeder auf TikTok oder auf den Zug aufspringen. Ich sage auch, man macht es lieber nicht, anstatt dass man es schlecht macht. Das heißt wenn man im Lehrbetrieb, wenn wir jetzt auf das zurückgehen oder allgemein in der Firma, niemand hat, wo die Ressourcen dazu hat, ähm, oder niemand hat, der kann, dann klar es gibt die Option, das die Agentur zu geben, ähm, was, was den organischen Inhalt anbelangt. Aber dann soll man es lieber nicht machen. weil schlechte TikTok-Videos oder schlechte Auftritt auf Social Media gibt, glaube ich, negativeres Feedback als gar kein Auftritt. Und was machst denn du konkret mit Firmen oder mit Lehrbetrieben auf TikTok? Und was haben die dann für ein Ziel? Wir haben ähm, das große Glück natürlich, dass wir auch Werbung geschalten auf TikTok. Wir wenden aber natürlich auch, dass die Lehrbetriebe. Gleich ein bisschen Branding machen über TikTok. Das heisst, ähm, zum einen können sie bei uns organisch auch drauf sein, aber wir schalten auch Werbung für sie. Das heißt, aber trotzdem, dass wir filmen, gehen, dass wir die Videos machen, dass wir so ein dabei sind und die, ähm, die Videos dann als Werbung können, können aufschalten können. Und du hast jetzt Branding angesprochen oder generell Werbung. Geht es einfach ums Bewusstsein? Oder ich sage jetzt, wenn ich als Betriebsprobleme habe meine Lehrstellen nicht besitzen kann, also dann bringt mir dann TikTok überhaupt etwas? Ja, zum einen ähm, denke ich, wird jeder Lehrbetrieb ein bisschen näher sein, auch bei den Jugendlichen. Und da ist TikTok natürlich die beste Chance dafür. Ähm, und ja, es ist vielleicht nicht unbedingt optimal, wenn man äh, 50 Lehrstellen hat und sie alle mit einer TikTok-Werbung besetzen das geht natürlich nicht. Aber wenn man schon mal in den Köpfen der Jugendlichen verankert ist als cooler Lehrbetrieb, wo es eben auch anbringt, auf TikTok aktiv zu sein oder ähm, auf TikTok mich als Schülerin zu erreichen, dann denke ich, hat man schon einen mega grossen Schritt gemacht in den Köpfen der Jugendlichen, schon allein, was die Firmenkultur anbelangt. Wie kann ich mir denn so ein Video vorstellen, wo du produzierst mit so einem Betrieb? Das Lässige ist ja, dass TikTok mega viel schon vorgibt, was Trends anbelangt. Das heißt, es, ähm, es ist entweder Musik, es sind Gespräche sozusagen, es ist ein Voice-Over. Ähm, vieles, was eigentlich schon besteht. Und ich probiere das natürlich dann immer so anzupassen, wie wir das vorher schon erwähnt haben, dass es positiv ist auf das ganze Thema Lehrstellensuche, Berufsbildung. Ähm, und probiere dann natürlich auch noch bei der Firmenkultur ein ein Briefing zu erstellen, das auf eine humorvolle Art die Firma mit dem Trendvideo video oder mit dem Trend-Sound ähm, den Jugendlichen näher bringen kann. Und, und was sehe ich als Jugendliche in diesem Video? Oder wie lange geht das als Video? Genau, ich probiere das meistens eigentlich mit den Jugendlichen selber, wo schon, also mit den Lernenden selber, wo schon im Lehrbetrieb sind, zu drehen. Es äh, ist natürlich auch mega lässig, dass sie auch sehen, dass die Jugendlichen dort die Lernenden Daten dürfen. TikToks machen und dass das auch vom Lehrbetrieb ähm, erlaubt wird und dann es sind ganz verschiedene Sachen. Wir haben auch schon äh, Roomtour gemacht sozusagen. Bei der Siemens ist das ähm, und, oder die die Lernenden tanzen ähm, oder hüpfen oder ja halt so wie es der Trend vorgibt. Und hast du da mal einen nach so einer Kampagne oder nach so ein paar Videos, wie viel hat das wirklich gebraucht? Hast du Zahlen, wo du das messen kannst? Und es ist vielleicht auch noch schwierig zu messen, ob überhaupt eine Lehrstelle durch das auch besetzt werden können, oder? Ja, also ich meine, wir, die in dem ganzen Social Media Advertising recht intensiv drin sind, wissen die eigentlich auch, wie man so das Zeug messen kann. Das heisst, das ist tatsächlich messbar. Man kann zum einen über TikTok-Lessig auch Conversions messen. Das heißt, wenn man als Zielvorhaben auch angibt, dass man die Be die die Lehrstelle besetzt hat, dann kann man das im Nachgang auch nachschauen. Ähm Nichtsdestotrotz, also ich weiß noch, als wir die ganze Kampagne mit Siemens geschaltet haben, haben wir eine Nachricht von Christian Hagmann bekommen, dass Besucherzahlen auf Justy explodiert sind. Und ich glaube, das sei eigentlich schon genug. Wo unterscheidet sich die Werbung auf TikTok am meisten zu anderen Social-Media-Kanälen? Mhm. Ähm, TikTok selber sagt das auch und ich möchte es da gerne zitieren, dass du auf TikTok keine Werbung machst, obwohl ich jetzt viel von Werbung geredet habe, sondern TikToks als Ads. Also du schaltest TikTok-Videos als Werbeanzeigen. Es sind keine Hochglanzvideos, es ist keine äh, drei, stündige Produktion dahinter, sondern es sind TikTok-Videos, die tatsächlich auch oft mit dem Handy einfach gefilmt werden und die werden dann als Werbung ausgespielt. Und ich glaube, da sind wir Meilen davon entfernt von dem, wo wir auf Instagram sehen. Also Authentizität ist dann auch wichtig für diese Videos. Authentizität ist alles für die Videos. Gut, Lola, ich habe noch. Eine letzte Frage an dich, jetzt, unabhängig, ob man ein Fan ist von TikTok ob man da eher kritisch ist. ist ich denke, da gibt es für beide, das wir jetzt auch rausgehört an der Berechtigung. Ähm, was ist dir noch wichtig, was soll man aus dem Gespräch mitnehmen und auch für die Zukunft zu dem schnelllebigen Tool TikTok? Genau, man ist sich natürlich nie sicher, ähm, wie lange das, das geht, aber ich wiederhole mich da gerne, wenn man die Ressourcen hat, wenn man die Chance hat und wenn man jemanden hat, der das gut kann und wo TikTok auch versteht. Ähm, dann sollte man das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe die App abgeladen und habe drei Monate lang gedacht, was ist das? Und ich könnte mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass ich einen Tag verbringe, ohne dass ich in TikTok hineingehe und mindestens täglich eine halbe Stunde dort drauf bin. Ähm, Nutzen die Chancen, die Jugendlichen sind drauf, ähm, das weiß man, das sind Fakten. Und ich denke, es ist wirklich eine enorm große Chance, den Lehrbetrieb als coolen, lässigen Lehrbetrieb darzustellen und so die Jugendlichen abzuholen und in ihren Köpfen zu bleiben. Danke. Ja, was ich persönlich aus dem Gespräch mitnehme, ich denke, TikTok ist sicher eine Art Parallelwelt, die halt positive und auch negative Faktoren mit sich bringen kann. Über den Spass und die Unbeschwertheit stehen im Fokus. Aber es ist ja schön zu sehen, dass gerade zum Beispiel auch Lernvideos wirklich im Trend sein können. Ja, und es lohnt sich sicher, mal Erfahrungen zu machen. Wie du auch gesagt hast, es muss nicht jeder auf den Zug aufspringen, aber es lohnt sich, das Ganze zu beobachten, am Ball zu bleiben. Ja, Lali, ich danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Danke dir, Mark. Und ich danke auch allen fürs Zuhören und hoffe, wir sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.